Ke, Ini siapa Wanges? Sudah dimasukkan tadi sama tamu-tamu. Oh. Anu uangnya tapi tidak tahu berapa ya. dia masukkan hmm. sini. Oke, gehen wir rein. Ja, gibt die Eier mit. ja äh der zeigt ich habe ja ich habe ja so äh, die Eier gekauft ja damit er uns auch schon die Aal auch ein bisschen äh, anlocken kann ja dass der die Al vielleicht dann rauskommt ja was anlocken? Fische? <lacht> Fische. Ah, die heilige Aal, ne? Ja, er macht das für uns, ne? Heilige Aal. So, wir gehen weiter. Der will, die will was verkaufen da. Öl. Aber, Minyak, Minyak. Ja, wenn, wenn man irgendwie ein Problem mit Haut hat, ja, also juckt, wenn es juckt die ganze Zeit, ja, dann kann man ja die so ein bisschen einreiben, ja. Gegen die Sonne? Und das nur, wenn Problem juckt, ja, Krankheit, sowas. Oder für Massieren auch, ja. Brabara, Ah, das kostet 50.000 Rupiah, 3 Euro, so eine Flasche, ja? ja. ja, ja. <lacht> es ist kein Zangenöl, es ist nicht so, ne? Ja, der Plumonken unter Kallopkastrbakarmathari geht. Ja, sieht so frisch aus, ne? Ganz sauber. Heiliges Wasser, ja. Wo die Teichfische herkommen. Holy water. Ja. Okay, wir gehen weiter. Der Guide zeigt uns weiter. Ich glaube, die Männer rauchen, aber die Frauen rauchen fast nicht. Ja, sel wenig, selten. Wenig, wenig Vietnam auch. Männer rauchen ja. ganz kräftig, aber die Frauen ja. fast gar nicht. Ja, die rauchen äh, crazy bei uns, der, die Männer. Ja, ja, die, die Vietnam auch. <lacht> Männer die ganze Zeit, Frauen fast nicht. <lacht> Wenn dann nur unter sich oder so. Ja. So also in der Öffentlichkeit nicht. Ja, genau, ja. Aber rauchen, selbst auf dem Moped. Die sind, die rauchen. Ja, die fahren nicht. Aber die typischen Frauen, die, die, die fahren auch so ein schönes Moped. Die machen, oh ja. Ziemlich schnell. Hier? Bei uns, meinst du? Ja, bei ich, ja. ja. ja äh, geh mal hier runter. Der will Aal hier zeigen. Vielleicht kommt noch der Aal. Boah. Die Aal hier, hier raus. Pass ja. mal Also die Aal ist da so äh, Heiliger, heilige Aal. Das wäre heilige Aal. Mhm. Ne? Ist wenig zu sehen, ja? Die fressen äh, Eier, ja? Wenn, wenn man das sehen kann, dann habt wenn wir das sehen können oder ihr sehen könnt, dann habt, habt ihr so glückliche Tage, heißt es ja. Kommt ihr dann raus hier irgendwo, ja? Ja, von, von hier, also von da oder von unten da. Ja. Aber es ist schon ein bisschen schwierig, ja. Die sind scheu vielleicht, ja. Also es ist nur eine große Aal. Ja. Komm, komm raus. Komm raus, meint er, meint er jetzt hier unten? Hier da, er zeigt, ja. Ich kann das nicht sehen. ist groß. Ja, genau. Ah ja, der